Die meisten Menschen können nicht mit Freiheit umgehen. Sie versuchen, sich immer zu binden, aber reden die ganze Zeit über nur von Freiheit. Denn Freiheit braucht Mut, Freiheit braucht eine gewisse Verrücktheit. Sie können mich ergreifen, sie können mich foltern, sie können so viele Dinge tun, aber sie können nicht in mich eindringen. Schau, alle Jungen müssen Lieder wie diese lernen, sonst kannst du die Mädchen nicht rumkriegen. Obwohl wir von sehr vielen Menschen umgeben sind, fehlt uns immer noch das Gefühl, zu jemandem zu gehören, von jemandem akzeptiert zu werden, von jemandem geliebt zu werden. Wie sollen wir mit dieser Unzufriedenheit und Einsamkeit umgehen? Einerseits zielen viele Fragen ab auf, wie kann ich frei sein von diesem und jenem? Andererseits fragst du, wie kann ich mich an etwas oder jemand binden? Du musst dich entscheiden, was ist der höchste Wert in deinem Leben? Freiheit oder Gebundenheit? Bitte, ich würde diese Worte gerne hören. Freiheit! Aber wenn du frei bist, fühlst du dich verloren. Wenn du in die Berge gehst und völlig frei bist, das heißt niemanden und nichts in der Nähe. Du bist nur im leeren Raum der Berge, du fühlst dich nicht frei, du denkst, du bist verloren. Also um mit Freiheit umgehen zu können, brauchst du eine gewisse Klarheit und Stärke. Die meisten Menschen können nicht mit Freiheit umgehen. Sie versuchen sich ständig zu binden, aber reden die ganze Zeit über nur von Freiheit. Wenn du sie wirklich freilässt, werden sie enorm leiden. Also das ist ein evolutionäres Problem, im Sinne von, dass die Menschen heutzutage so sind wie ein Vogel im Käfig. Wenn du einen Vogel lange im Käfig hältst und dann eines Tages die Käfigtür öffnest, wird der Vogel dennoch nicht fliegen. Von innen wird er protestieren, dass er nicht frei ist, aber er wird nicht fliegen. Der menschliche Zustand ist genauso. Für alle anderen Lebewesen hat die Natur zwei Linien gezogen, innerhalb derer sie leben und sterben müssen. Und das ist, was sie tun. Aber nur für Menschen gibt es lediglich die untere Linie. Es gibt keine obere Linie. Und das ist, was sie leiden. Wenn ihr Leben ebenso festgelegt wäre wie das Leben jedes anderen Lebewesens, wären sie nicht gestresst, wären sie nicht ängstlich, würden sie nicht ringen, wie sie mit ihrer eigenen Intelligenz umgehen sollen. Und das ist, was du unbewusst suchst. Vielleicht suchst du es in der Form von Beziehungen, vielleicht suchst du es in der Form des Berufs, vielleicht suchst du es in der Form der Nationalität, Volkszugehörigkeit, Gemeinschaft, Gott, Himmel, Hölle. Alles, was du versuchst, ist eine künstliche Linie zu ziehen, die es nicht gibt. Denn Freiheit braucht Mut. Freiheit braucht eine gewisse Verrücktheit. Wenn du sehr vernünftig bist, kannst du nicht frei sein, weil du zwischen den beiden Linien der Logik bleibst. Um frei zu sein, braucht es sehr viel Stärke, die, wenn du… Das Erste, das passieren muss, wenn du frei sein willst, ist… Verstehst du, dass jede menschliche Erfahrung eine chemische Grundlage hat? Hallo? Was du Freude nennst, ist eine Art Chemie, Elend ist eine andere Art Chemie, Stress ist eine Art Chemie, Angst ist eine andere Art Chemie, Qual ist eine Art Chemie, Ekstase eine andere Art Chemie. Wenigstens bei Ecstasy weißt du, es ist eine andere Art Chemie. Ich höre. Also hat deine Erfahrung des Lebens eine chemische Grundlage? Das ist die vordergründigste Art der Betrachtung. Es gibt andere Dimensionen, aber für dein Verständnis. Oder in anderen Worten, was du im Augenblick als Ich bezeichnest, du bist eine chemische Suppe. Die Frage ist nur, bist du eine großartige Suppe oder eine miserable Suppe? Ja oder nein? Wenn du in diesem Augenblick eine Chemie der Glückseligkeit hast. Wenn du deine Augen schließt, ist es fantastisch, wenn du deine Augen öffnest, ist es, deine Augen öffnest ist, es ist, ist es fantastisch, wenn niemand da ist, ist es fantastisch, wenn niemand da ist, ist es ganz fantastisch. Ja oder nein? Aber du hast eine miserable Chemie. Wenn du sie anschaust, wenn sie dich anlächeln, ist es schön, nicht fantastisch. Wenn sie dich so anschauen, ist es plötzlich ein Problem. Wenn diese Leute so sind, wie du es möchtest, ist eine Chemie einigermaßen ausgeglichen sie etwas tun, das du nicht magst, boom, läuft es aus dem Ruder. Also, im Grunde genommen hast du dir diesen Mechanismus noch nicht angeschaut. Was ist die Basis davon, wie funktioniert er, wie kann ich ihn auf höchstem Niveau funktionieren lassen? Im Augenblick, angenommen, du bist wahrhaftig glückselig, wie ich, kümmert es dich, wer da ist und wer nicht? Wenn sie da sind, ist es fantastisch. Wenn sie weg sind, fantastisch weil deine Lebenserfahrung nicht mehr davon bestimmt ist, was du hast und was du nicht hast, ob es Menschen sind oder Gegenstände oder Essen oder dieses oder jenes. Sie ist nicht davon bestimmt. Sobald deine Art zu sein nicht durch etwas außerhalb von dir bestimmt wird, dann gibt es keine Einsamkeit mehr, sondern du wirst dein Alleinsein genießen, weil, ob du es magst oder nicht magst, in diesem jungen Alter ist es etwas schwer, das zu verstehen. Ob du es magst oder nicht, in diesem Körper bist du immer alleine. Ist es nicht so? Ob du gesellschaftliche oder sexuelle Beziehungen pflegst oder was auch immer, bist du dennoch in diesem Körper alleine, ja oder nein? Hallo? Wenn du nicht lernst, wie du mit dem Alleinsein umgehen kannst, hast du überhaupt nichts über das Leben gelernt. Das ist das Schönste. Das Schönste am Leben ist, dass niemand hier hineinkommt. Es ist nur mein Raum. Ja oder nein? Ist das nicht das Schönste? Niemand kann in mich eindringen. Sie können mich gefangen nehmen, sie können mich foltern, sie können so vieles tun, aber sie können nicht in mich eindringen, weil ich einen Raum habe, der nur mein eigener ist. Ist dies nicht der wunderbarste Aspekt deines Lebens? Leide nicht darunter. Es ist das Schönste. Oh, aber du möchtest ein bisschen romantisch schmachten und das genießen. Was? Wie gehen diese Songs, die beliebten Songs? Für jemanden schmachten? Ohne dich kann ich nicht leben? Die meisten Lieder heutzutage sind so... Sing ein Lied. Ältere, Ältere. Ich singe schrecklich. Ich singe schrecklich. Sag mir nur einfach den Text und ich werde singen. Ohne dich kann ich nicht leben. Sag's ins Mikrofon. Ohne dich kann ich nicht leben. Was ist mein Leben wert ohne dich? Was sagst du zu mir? Okay, okay, ich hab's. Shriram ist ein Sänger. Shriram, wie geht der Song? Schau, alle Jungs müssen solche Lieder lernen, sonst kriegt ihr die Mädchen nicht rum. Aber die Mädchen sollten verstehen, dass der Typ ein Bedürfnis hat und er das tut. Es ist nicht wirklich wahr, aber lasst uns das Spiel jetzt genießen, weil. Was wir tun, ist nur ein bestimmtes… Es ist ein bestimmtes Spiel. Leben ist, weil es zu einem Ende kommt. Das Wichtigste aber ist, wie bist du innerhalb von dir selbst. Wenn du da so bist, dass du nur von deinen Bedürfnissen getrieben bist, wirst du ein sehr jämmerliches Leben führen. Aber wenn du hier ohne irgendwelche Bedürfnisse sitzen kannst, aber das tun wirst, was nötig ist, dann wirst du ein großartiges Leben führen. Es ist mein Wunsch und mein Segen, dass jeder von euch ein fantastisches Leben haben soll. Mach es für dich selbst möglich.